Also wir sind äh, Erik, Marius, Pascal, Chris, Lena und Jakob und wir präsentieren euch heute Social Media Hub. Ähm, bei Social Media Hub geht es darum, das Problem ähm, zu lösen, dass es viele verschiedene Social Netzwerke gibt und dass jedes Social Netzwerk eine eigene App hat und dass wenn man zum Beispiel gerade auf Twitter ist und dann auf Reddit irgendwie einen wichtigen Post sieht, unbedingt die App wechseln muss. Das wollen wir lösen. Die Lösung ist, ähm, dass wir alles in einer App ähm, zusammen machen, äh, machen und der User sich dann ähm, mit seinem Account nur noch anmelden muss bei uns ähm, und dann alles in einer großen Timeline sieht ähm, wie ähm, seine DMs oder seine Stories. Also das ähm, User Interface, das sieht so aus, das sind äh, zurzeit nur Mockups. Ähm, ich zeige auch gleich mal, ähm, wie es zurzeit aussieht. Also links hat man diese Leiste, in der alle sozialen Medien aufgelistet werden. Ähm, man kann sich mit einem Account anmelden, in dem dann alle äh, Login-Daten von den einzelnen Netzwerken zusammengeführt sind. Ähm, ja, so sieht das dann aus. Man hat praktisch eine Timeline, in der alles untereinander ist. So würde das dann, äh, so wird die App dann auf, ähm, auf dem Handy aussehen. Also, ist, äh, die wichtigsten Sachen sind halt in diesem Hamburger Menü. Ähm, Zurzeit äh, sieht unsere App so aus: also, das ist jetzt schon live. Man kann hier auch auf ähm, Sign-In zum Beispiel schon klicken. Und dann äh, kann man sich hier mit seinen Login-Daten anmelden. Ähm, leider hat die Zeit nicht mehr ganz gereicht, um das auch tatsächlich mit dem Backend zu verknüpfen. Und ähm, deshalb müssen wir das danach noch fertig machen. Ähm, hier mal ein kleiner Überblick von der äh, Struktur von unserem Projekt äh, beim Frontend. Also das Frontend ist praktisch das, was man als Anwender sieht. Ähm, man hat praktisch, ähm, also wir haben das auch in React gemacht, wie die letzte Gruppe. Ähm, man hat praktisch ein übergeordnetes Element und dort sind verschiedene Komponenten drin, die man dann auch immer wieder verwenden kann. Das ist besonders praktisch bei diesen äh, Boxen, die wir eben gesehen haben in der Timeline. Ähm, so sieht es im Backend aus. Ähm, da werden praktisch, äh, also zurzeit haben wir nur die Reddit-API gefetcht ähm, und das war schon ziemlich kompliziert und wir haben ewig dafür gebraucht. Also das, das System funktioniert mit Tokens äh, und zwar zuerst muss der User, also über den Client, in diesem Fall Social Hub, äh, den die Informationen über das Backend anfragen, also der User schickt über einen Client Informationen an das Backend, das Backend fragt dann äh, mit einem Token, den wir vorab bekommen haben, äh, bei den Social Media äh, Accounts an, was die Information, also den Feed und dann wird das wieder über das Backend wieder zum User zurückgeschickt. Genau, was haben wir jetzt dabei aber jetzt gelernt? Z zum einen haben wir natürlich gelernt, wie diese ganzen Techniken, die wir verwendet haben, wie React, um die ganze Oberfläche zu bauen, um JavaScript, worauf React halt auch basiert, Python fürs Backend haben wir gelernt und um, dann auch, wie man mit diesen APIs von diesen ganzen sozialen Netzwerken umgeht. Das hat uns auch wirklich ziemlich viel Frustration und Kopfzerbrechen bereitet, weil diese ganzen APIs halt immer ganz viele Fehler ausgeschüttet haben und bis wir das erstmal in den Griff bekommen haben, ist auch wirklich sehr viel Zeit ins Land gegangen. Und was auch wirklich für uns relativ neu war, war dieses O-Off, um halt wirklich diese, uns halt in den sozialen Netzwerken einzuloggen, ohne dass wir die, ähm, dass wir die Einlogdaten von den ganzen Usern überhaupt erstmal selbst sehen. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass wir hatten am Anfang geplant, Instagram noch mit reinzunehmen, als soziales Netzwerk. Ah, dann haben wir bei denen mal in die AGBs von der API reingeschaut und haben gesehen, dass Instagram keine Nutzung der API erlaubt, wenn die App dadurch obsolet wird. Gut, was kann man jetzt in der Zukunft noch machen? Natürlich kann man weitere soziale Netzwerke hinzufügen, Beispiel Twitter, wie wir jetzt schon drin hatten, Facebook, LinkedIn, alles Mögliche gibt es da noch. Dann natürlich das Backend zum Frontend zu verbinden, dass es auch wirklich dann funktional wird. Dann gibt es ja bei vielen sozialen Netzwerken noch sogenannte Direct Messages, das heißt private Nachrichten, die verschiedene User zwischen sich hin und her senden können, dass man die dann noch implementieren kann. Und dann halt diese mobile App und eine Desktop-Anwendung, um halt plattformübergreifend auch das dann noch anbieten zu können. Und am Ende haben wir dann noch geplant, das so aufzubauen, dass man diese App selbst hosten kann. Das heißt, das Ganze dezentralisiert aufgebaut ist und ähm, ja, nicht alles zentral ist und jeder für sich selbst entscheiden kann, welche Daten er wie abgeben will. Zu den Technologien: Die App ist in zwei technisch gesehen zwei technische Teile geteilt. Einmal das eben schon benannte Frontend, das, das ist das, was der Nutzer im Endeffekt wirklich sieht. Das passiert bei uns, wie schon genannt, auf React und kommuniziert mit dem Backend. Das Backend läuft bei uns mit Python und speichert die Daten in MySQL. Und zwar an Daten haben wir eigene Benutzeraccounts sowie Token, die, die eben erklärten Token auf dieser schönen Grafik, die werden bei uns auch gespeichert, damit wir den Nutzer wiedererkennen können und ihn, der, und ihn dem Benutzer der Plattform zuordnen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier Sam, haben wir nochmal unsere GitHub-Repository und die Frontend und backends sind in eigenen Branches. Auch nochmal Dank an die Mentoren, auch die uns äh, gerade mit den APIs sehr geholfen haben, weil das relativ kompliziert war. Vielen Dank. Wenn es doch irgendwelche Fragen gibt, einfach fragen. Wenn ich, dann erstmal vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ähm, super nützliches Tool. Äh, ich, wir können dann nachher mal besprechen, wie man das bei mir installieren kann. Bitte. Äh, Social Media Overload.